Grüße und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagnon und Andrea Meyer. Wir sind unterwegs im Wallis. Heute machen wir eine Winterwanderung in Gran Montana. Was für ein Abenteuer. Ich war noch nie mit Schneeschuhen unterwegs. Der Thomas schon. Dass wir die Wanderschuhe heute nach lassen, haben wir relativ spontan entschieden. Und ich muss es zugeben, ich habe auch noch ein bisschen gestürmt. Mit Thomas. Sind wir doch noch Schneeschuhe laufen? <lacht> Was du eigentlich nicht hast, Willer? Warum ja. eigentlich? Ist es zu anstrengend? Das ist überhaupt nicht anstrengend. es <lacht> ja, ist Aber es geht die super auch mit Wanderschuhen. Ja. Und Man kann beides machen, das ist eigentlich der Vorteil. Ja. Je weiter wir raufgehen, desto mehr sind wir dann allerdings froh, dass wir die Schneeschuhe dabei haben. Es geht Ring und man kommt gut vorwärts. Wir sind auf einem offiziellen Winterwanderweg und immer mit uns dabei, die Wanderleiterin Lori gerade hinter mir. Die Aussicht ist von Anfang an grandios. Man sieht das ganze Walliser Bergpanorama. Weit zeigt sich das Matterhorn und noch so einige andere eindrückliche Viertausiger. Wie auf jeder Wanderung macht sich der Thomas viel Notizen. Vor allem die Arten von den vielen verschiedenen Tannen, Bäume und Nadelbäumen interessieren uns. Mich beeindruckt der Lori ihr großen Naturwissen. Während die Unterländer Lärchenöl und der kaufen, laufen die Walliser einfach durch ihre Wälder und schnaufen die Luft ein. Vielleicht ist das das Geheimnis, dass die Walliser so alt werden, denke ich. Neben den Föhren, Fichten, Lerchen und Arfen gibt es hier sogar Birken. Und auch Hasenspuren entdecken wir heute noch so einige. Es ist schon zum zweiten Mal, dass wir Schneehasenspuren sehen. Aber einen Hase haben wir noch nie gesehen. Ja, das wird schwierig, die sind nachtaktiv. Und jetzt kommt auch der Moment, wo die Schneeschuhe wirklich unverzichtbar sind. Herrlich, wie gut man draufkommt. Es gibt kein Rutschen und kein Weddeln. Auf dem Plateau oben beim Wieler Kreta, das bringt uns der viele Schnee noch auf andere Ideen. Mit der Schneeschuhe kann man nicht nur wandern, sondern richtig abheben. Ja, man kann auch gumpen mit diesen Dingen. Da muss ich finde, das hast du ziemlich gut gemacht. Bist du bist gefühlt etwa hundertmal auf und runter gesprungen für uns. Magst du noch? Ja, ja, mag noch. <lacht> der Ruppen ist etwas nass, aber der trocknet auch wieder. Okay. Wir laufen noch ein bisschen weiter in Richtung Colombier. Dort gibt es ein Ökomuseum. Allerdings muss man reservieren, wenn man es anschauen will. Was man dort drin sieht, erklärt uns Lorin. Was sieht man im Museum? drin? Im Museum gibt es Bilder, die erklären, dass die Leute vom Dorf zuerst in den Brick gegangen sind, weil da das Gras schon bereit war für die Tiere, nachher dann wieder in Mücher ins Dorf sind gekommen sind. im Mai, das sind das Wort schon Maiensees, sind in die Maiensees gegangen und von da aus noch die Alpen. So langsam senkt sich die Sonne und es geht zurück zu unserer Ausgangsposition Minona. Wir nehmen noch ein paar tiefe Lungenzüge und ein etwas Lerchen, Fichten und Arve ein, bevor sie zurückgeht in die grossstädtische Umgebung.